Moin Leute, was geht ab? Willkommen so zum neuen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir Gatrick Food das heißt, es ist so ein Spiel, wo man äh, wie Blizzard Post. das heißt jemand schreibt was auf, dazu ist man mal, jemand anderes kommentiert es und dann muss jemand vom Kommentierten daraus ist ausmalen. Und da entsteht immer witzige Sache und sagen, let's go! Mit dabei ist äh, Finn. Ja. Richtig? Mit dabei ist Scared, der gerade eine Konferenz hat. Und wie so und andere? Flexi Flexi, okay Ja Leute, das kann auch was werden Let's go oh. Let's go, Digga <lacht> Digga, die Lache heißt nichts Gutes Was? <lacht> Yo, Was ist das? Wie soll ich das malen? Leute kurz an die an die äh, YouTube-Normis hier. Ähm, hier passieren nur wirde Dinge. Also, ja. Hey, wenn die wieder nicht ab 18 oder haben, keine Ahnung. Ich hab Was ist das? Was ist das? What the, what the fuck, Tigger? Äh. Also wirklich Rechtschreibung ist auch eure Stärke, oder? Polizist, Digga. Rechtschreibung ist glaube ich egal. Ich sag schon mal, ne? Ihr müsst, ihr müsst aufpassen, wie ihr, ihr eure Sätze zusammenbaut. Ja, das hättest du vorher sagen sollen. Buch ich war gar unmutet. Ja, was? Okay, let's go. Weil ich, ich hab geht. ganz komische Donny nimmt auf und kriegt nur das Likes Kack. Okay. <lacht> oh nein. Guten taco Commander. Ja, Mann. Das Fortnite Spieler. <lacht> What the hell? Auto wird vom Polizist geblitzt und er wird festgenommen. <lacht> Hier, Auto wird vom Polizist geblitzt. Ich bin wie grün. <lacht> Lachwachbar beim Duschen, Digga! Erkennst <lacht> nicht, Skat, du duscht und schreist dabei, lachwachbar, Alter! <lacht> Steffens Mutter wird's zur Stiefmutter im Hub, sich <lacht> <lacht> <lacht> Ich hab keine dunkelbraunen oh, Scheiße, doch hat Haare. Ja! Warum mache ich einfach Ja an, Digga? Geil! Let's go! Let's go! Digga, was ich für eine Scheiße auch immer reinschreibe? ...neben meiner Waschmaschine laufen? Donnie! Ja, mein Mischpul ist gerade abgekackt, what the hell. <lacht> Aber jetzt geht er ja alles. So. Was zum Teufel? Ähm... Noch, sehe. Oh, let's go. <lacht> Was für Sachen hier auch kommt, Alter. Ja. Äh. Let's go, let's go, let's go. My dear. Okay. Skert schreibt. Donny is, is Danke Thank you draus. Big brain time. <laughs> oh no. Ah, oh, jetzt kommt eins. Ich bin schon auf ob ich dachte, ich hab bitte hilfst ich bin in Gefahr. Geil. Queen fällt von Klippe und Kein Clickbait. Ah, ich wollte stirbt schreiben, ich stripp. Dummer Pferd von Klippe. Alles <lacht> klar. Ah, tschüss, check. Ah, tschüss, tschüss, Ich höre gerade tschüss, alle nicht, oder? Okay, let's go! Was the fuck? Ja, cool! Scared, Digga! das bin ich. sich <lacht> What the hell? Schau mal, was ich hier drauf jetzt geschrieben hab, Digga! Arm mit Skorpion Ich wollte schreiben, Mutant hat Arm mit Skorpion und ist ein Fritteuse. <lacht> Was ist das? Das ist Mickey Mouse mit Skorpion. The Forest. <lacht> Geil. Ja, das ist ein Scharfschütze und tötet Tiere. Ist Peter. <lacht> Aber 137er, Hell shit. <lacht> <lacht> äh Ja alles klar ja, alles klar Digga, wir kommen auf super Random das war einmal anfang What the hell Ja Leute <lacht> Das wars mit gartik wenn ihr mehr von so einer dummen Scheiße sehen wollt, mit mit mir, meiner Wenigkeit, <lacht> äh, Finns, Gerd und Flexi, dann lasst es mich nicht in den Kommentaren wissen, gebt auf gar keinen Fall einen Like, und schreibt mir gar keinen Fall einen Kommentar und euren Freunden teilen wir dieses Videos oder so nicht, deswegen muss ich einfach danach fragen, ja, da, da, da, haut rein, <lacht> ciao. I'm a lot to work, I say. Can I'm a law, number, I want so